so und herzlich willkommen zu einem neuen projekt auf meinem kanal dem projekt better minecraft so wie ihr seht, äh, seht habe ich schon die welt schon geladen ja bin schon in der welt drin und würde dann sagen los geht's ja wenn ich jetzt erst wenn ich jetzt schon hier bin lass mal besser mal schauen wie ist die umgebung ist gut. Ach ja, zum Projekt. Dieses Projekt ist gemoddet mit dem Better Minecraft Modpack auf CurseForge. Sehr tolles Modpack. Ich habe schon einmal kurz reingespielt, was ich zugeben. Naja. Okay, lass uns jetzt erstmal unsere ersten Tools machen. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wie ich sehe haben wir eine. Eine, eine, eine kleine Karte. Das ist sehr interessant. Das ist eine Liste oben. Ich denke mal, das werden wir später noch rausfinden, weil. Wie ich sehe, sieht in der Mitte auch Ja, sieht in der Mitte auch anders aus. Was haben wir? Ich will Halmenholz. Ich hab schon gedacht, das sieht doch schon irgendwie anders aus. Das ist, okay, das kann, das kann ich nicht abbauen. So. Zack. So, perfekt. So. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt überhaupt erstmal in der ersten Folge machen soll. Ich denke mal, ich suche mir jetzt erstmal ein Zuhause. Wir suchen erstmal einen Ort, wo ich ja, wo ich über die Nacht bleibe. Mich ein bisschen aufbaue, ein paar Ressourcen sammle. Das Standard minecraft prozedere halt. So. Das ist ein Baum ist mal da oben schweben. Ich habe jetzt keine Lust, mich da hochzustecken. Ich möchte ja die Welt erkunden. Ich habe am Anfang gesehen, wir haben so ein Outvoted ein Buch namens Outboated bekommen. Lass mal reinschauen. Okay. Scheint mir etwas so wie so ein Rezeptbuch zu sein. Oder ein Buch, wo man Sachen nachschauen kann. In verschiedenen Items. Okay, das ich denke, das brauchen wir noch nicht. Dann. Das müssen wir weiter suchen. Mich interessiert, was die ganzen verschiedenen Fische alles sind. Hier ist sehr, sehr Busch, ja. Das sieht interessant aus. Das sieht auch das sieht aus. sieht wie Knochen. Wie Knochen ist könnte, könnte sehr guter Busch. Das könnte sehr interessant sein. Was ist das? Burrow. Uh -oh. Keine Ahnung. Das jetzt mal hier. glatter hm. Quarz. Das ist krass glatter Quarz. Ganz ehrlich, als, als ich vorhin das, die Mod, das Modpack angespielt habe, habe ich tatsächlich keine Strukturen gesehen gehabt. Na, oh, nice ein Dorf. Ja, dann weiß ich auch schon, wo wir bleiben werden. Zumindest ist ein gutes Dorf. Es scheint schön zu sein, dieses das sind roten Bäume, sind so braun roten Bäume, es gefällt mir, es gefällt mir echt sehr, mag nicht sein. lass mal gucken, ob ich irgendwelchen loot im dort finde. Ja, aber gerade ein Spiel -Lag. nice. So, ich nehme jetzt. Mit, das nämlich auch mal mit. Okay, ui, <lacht> fast runtergefallen. Ja, so. hm, noch eine Piste. Ich sehe gerade unter den weißen können. Es gibt anscheinend Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Sehr interessant. Habe ich in minecraft jetzt noch nie so gesehen. Wie gesagt, ich habe es äh, nur einmal ganz kurz angespielt gehabt. Loon. Okay, das brauchen wir erst nicht. So. Ja, interessant aus Black. ich hoffe es bleibt nicht so ich hoffe es liegt äh, nicht an dem Modpack. ich hoffe es liegt daran dass die äh, welt noch nicht äh, einfach noch nicht alt ist nicht so die chance hatte zum laden okay das ist mal scharf die Melonen hier nehme ich mal mit, die Melonen. So. Was sollen wir machen? Ich. Da ich weiß, dass es hier verschiedene Arten von äh, wie heißt, Pflanzen gibt, die man anbauen kann, die vorstellen, dass wir uns irgendwann mal, wenn wir dem Projekt dann fortgeschritten sind, eine große Farm anlegen ich, hier ist schon eine Sache die ist neu Das ist eine Zucchini und Zucchini Samen, perfekt auch die Höhle Weizen stimmt ähm, es, können Minecraft, also es können Steinknöpfe auf dem Boden erscheinen so als so als Kieselstein, so als kleines Detail, aber eben das Seine, ne? Ich finde das Dorf jetzt nicht allzu schön. Allein schon deswegen, weil es ist zur Hälfte zerstört durch den Berg, der sich hier durchzieht. Deswegen würde ich sagen, ich ziehe weiter. Ich persönlich ziehe jetzt weiter. kann ich sagen dass ich wirklich jetzt weiterziehen würde und ich ziehe auch weiter da kann jeder was anderes denken das wäre mir egal es ist ein auto Autosprin Sprin springen autospringen drin Ne, das kann ich automatisch springen. Dann, dann bin ich einfach nur auf erste Taste gekommen. Dann bin ich nur auf der Taste gekommen. Ähm, ja. Ich wollte weg von diesem Dorf. Ich untersuche noch die Häuser und bin ich weg. Oh, da ist ein Eimer. Jetzt singen wir immer gerne. Ich interessiere mich gerade irgendwie ein bisschen dafür. Dann können gefunden werden. Ja, Savanne. Nur in Savanne. Okay, jetzt können nur in Savanne gefunden werden. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich bin nicht der Stellpunkt mal weg. Toter Busch. Tote Busch. toter Busch. Alles klar. Geh da mal weiter.